Letztes Mal noch sah ich dein Gesicht, dann gingst du fort und ich war ganz allein. Doch böse sein, das konnte ich dir nicht, das zwischen uns, das hat nicht sollen sein. Ich wollte mit dir noch viele Dinge. nur, du kannst einfach nicht mehr. Liest mich mit Doch der Schmerz, der sitzt noch tief Und du bist nicht bei mir Hab ich denn was falsch gemacht? Viel Glück, lauf, lauf, lauf uns denk dabei an mich und komm zu mir zu. Falls du manchmal noch an mich denkst, dann lächle dabei. Ich spür, dass du noch immer weiter rennst. Fühlst dich noch nicht frei, also lauf. Dir viel Glück, oh lauf, lauf, lauf und denk dabei an mich und komm zu mir zu.